und Willkommen, mein Name ist an die und ich begrüße euch zuletzt zu bei Super 2 Spaß Ultimate. Spielen wir klassisch Modus. Okay, okay. Wir haben Bauser im letzten Part und ein bisschen Abenteuer gespielt mit Marv und ich würde sagen, wir gehen so nach Reihe. Ne? Also, Donkey Kong, Boom. wir müssen zwei Charaktere pro Part schaffen. Also, was geht's. Da werden wir immer wieder neue Charaktere freischalten wird da zwar nicht so viel bringen, aber. Man weiß ja nicht, muss ja auch mal gemacht werden. Klassisch, ne? Vor allem, wenn, wenn die jetzt mal Bosse und also mal kommen, kämpfe ne? jetzt schon gegen dich. Boom, oh, ist das jetzt so leise, da bin ich mir halt noch ein Ton spiel Spiels ein bisschen hochgestellt. Er war zu klein, ich habe ihn nicht getroffen. Den Ton ein bisschen hochgestellt vom Spiel, hoffentlich. Wird jetzt nicht mehr so leise mitten in die Fresse hat nicht mehr diesen einen ja wo er seinen Kopf so bewegt, seine Hände hochhält. Da bin ich ein bisschen schade oh, hey auf oh, der ist da gelandet. Mit der Banane ab mitten mmh. auf dem Bauch geklatscht, Bing. also Donkey Kong wird langsam auch so zum so main irgendwie. Mir bin ich ein bisschen besser als gedacht? So, du schlagen? Okay dann krieg ich dich falken komm klatsch klatsch auf auf meinen kleinen bruder zu gehen Wir sind keine brüder oder Jawohl. nein mitten in die fresse verdammt wenn er voll von seinen dingen ja weghauen kauen das? aber oh, wenn ich ihn halte heile ich mich ach da ist sagen okay ich bin jetzt immer im falschen knopf gedrückt habe ich damit schaden gemacht Hey! Ist der richtige oder nein, nicht du man oh, sehr gut, aber oh, ich war noch am Leben. Okay, <lacht> irgendwie hat Didi -Kong hier die meistens, die meiste, meistens meister im Kampf gemacht. Habe ich so ein Lukas jetzt hier jetzt mal mit DD-Kon kämpfen. Ich habe den als erstes doch fertig gemacht. Hui. Einfach fair, wer hat. Ja, das ist Das äh, Donkey Kong, glaube ich. Ne? So ein Gegner. Ja, das ist schon meine Lieblingsstrategie. Das ist schon meine Lieblingsstrategie. oha also, Wie lange ist nicht Krokodil noch? <lacht> passiert wenn das auto nein ich kann halt nicht damit treffen Geh weg ich eine kiste gefunden ich muss damit spiel Was alles drin ich muss hier raus nein gibt es nicht Ja, wäre so geil wenn ich damit getroffen hätte Ich hab 139. Ich muss sie nur gut treffen, ey, dann sind sie raus. Platsch. Ja, die schnappt der Ding. Jawohl. Ja, Donkey kommt jetzt ohne so ein ultimate hat das wusste ich oh, klingen woll die will ich haben jetzt ich inkling spielen mit mario master meint die sind voll schwer zu steuern oder merkwürdig zu steuern egal für die lernen dann Willst du denn? Mitten in die Fresse? War eigentlich nicht machen, aber okay. Ja, ich habe 22 Schaden, Mann. Oh, ah, ich treffe immer noch nicht. ob hab ich die, die Medien nicht platziert, Mann? Na, guck mal näher. Boah, war der draußen? Jawohl. Hm. Ah, die haben mich angemalt. lege lege ich mir auf zu zwei, 2 hole. Mal schauen. Mario und Luigi. Oh, ja, da kennen wir noch nicht. so also Mario Odyssey, glaube ich. Wow, Luigi. Luigi hat ja vor dem Feuerangriff jetzt. Mit seinen komischen Rakete-Rakete-Angriff, glaube ich. Das ist bestimmt irgendwie ein Meilenstein, wenn man die die ganze Zeit am Leben hält, ne? Du hast Geht ihr mal geht immer, wird immer auf auf Diddy Kong zu gehen. Sehr gut. Warte wart. Mit in die Fresse. Das gibt es jetzt nicht. Der stadt direkt vor mir. Komm mal Nach ich war da. Verdammt. Ich dachte ich, war da in der Mitte so einmal oh, eine Bombe? Von wurde ich nicht statt schon wieder getroffen? Ey. Boah, so ein blöder, in so ein Blödsinn bin ich schon wieder gestorben. Ey. So. hat boom genauso habe ich mir gedacht erst mal jetzt schlage ich die bombe jetzt habe ich so oft Didi die die in die fresse gegeben. ich liebe diesen angriff einfach unspektakulär ich gebe einfach nur jemanden ein in die fresse das genauso muss das. ich wissen was passiert wenn man was alle Sachen hier einsammelt. Ja, wenn man jedenfalls sehr viele Sachen davon einsammelt. Boom. Oh. ist bestimmt auch irgendwas, ne? Weiß ich. Oh, greift das an, Mann. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, geil Zeit. Donkey Kong ist ein bisschen zu lahm für das. Habe ich so ein Gefühl. Geschafft. Geschafft. Ja, habe ich. Und oh Gott, Meistern und crazy, Hunt. aber nicht hier in final destination. anscheinend. aber, oh, was über Platon-Dinger? Wald, ich komme mit denen noch nicht klar. So gefühlt alter. Ja, super. <lacht> ey. Das ist kein guter Kampf mit Donkey Kong, habe ich so das Gefühl. Ich krieg die kaum getroffen, ey. Macht ihr da. Noch einer von denen ist weg. Oder auch nicht. Da so, komm her. Platsch, platsch, platsch. Da bringt's überhaupt nicht. Du fettes Ding, ich komme mir nicht vorbei. Hey, oh. Junge. Alter. zweimal freaks. aber gegen die beiden auf einmal war ich noch nie so gut ich Jedenfalls so crazy angefahren als ah, 6,6 habe ich das habe ich es gut gemacht ich bin mir nicht so sicher da so, kriege ich jetzt nur hier von diesen credits dingern hier neue items diese dinger hier diese roten dinger oder pinken dinger die ich erledige Bin mir jetzt nicht sicher Scheint ja, weiß ich nicht. das ist immer so ein Geschenk dingen. Also irgendwann wird das schon zu bedeuten haben. Oder je nachdem, wie viele Punkte ich habe. ja Ich glaube, das ist das. Ne? Mehr Punkte habe, so mehr Geschenke kriege ich am Ende. Nein, nein habe ich verpasst. Hauer. Uh, uh, uh, war verpasst. das sollte eigentlich jedes Spiel haben. Irgendwie so eine Credit-Scene, wo du einfach nur, nur was machen kannst. Was mehr ja Spaß, ist eigentlich schon gut gutes Spiel, findet ne? dann ich nicht. Und einige Leute so, ach nee. Das ist hier kein Scheiß, Mann. ich so, wahrscheinlich der die kong frei nehme ich jetzt mal sehr stark an ne? Kann man dann direkt ausspielen dann habe ich wenigstens mein donkey kong charaktere also drei bei king K. auch schon schon alle donkey kong charaktere erledigt sogar mario ja mario ist ja auch als erstes donkey kong aufgetaucht 1,5 Millionen Punkte, um alle dinge hier zu kriegen. Wie es ausschaut. Au. Darum ist auch ein Timer. So. <lacht> so für Smash confirmed. Also oh, viele Bananen. Dann zeig mal, dunkel gekommen, Graf Canoli. <lacht> weiter, Boom. Ein neuer Gegner, der ja, Pokémon-Trainer. Alles klar. Lang ist es her, zehn Jahre. Muss ich alle von dem erledigen oder nur? Ich kann ja im Kampf wechseln. Du bist aber nicht Red wohl doch eigentlich schon natürlich ne? überhaupt nicht eigentlich blöd das ist schon mal liebe strategie nein ich kann ihn auf eine möglichkeit erledigen kommen donkey kong setzt donkey kong setzt wuchtschlag ein Aua. Na, oh, dann mache ich dich eben so kaputt. Ja, und nicht. Mitten in die Fresse. Na, oh, der ist immer noch am Leben. Alles klar, machen wir so. Der Pokémon-Trainer kämpft und mit. So, lass mal kurz zurückgehen und was kaufen. Im Shop. Ich weiß ja nicht, wann die immer restockt werden. Also ob ich immer irgendwas machen muss oder so. Nein, ich lokale Spiel. Ja, ich will raus hier. Ah. <lacht> Mie Kleidung. dannbahn Das liebe ich aus Xenoblade Chronicles, ne? Amiot. Hyrule Castle. Das muss ich natürlich alles kaufen. Afterburner. Nee, nicht. weil ich etwas kenne, sage ich dann direkt immer hier. Ja, da ist äh, aus so und so ne? also wenn dann sage ich schon bescheid ja dann kommen wir dann die kommen wir noch nicht frei da ist samus als nächste hm. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. natürlich die okay sorry ja. 18 minuten oh. ja zwei schaffen wir jetzt eigentlich ganz am anfang ja pikachu und Pichu. wie viel trainer weil mir damit sagen die beiden charaktere low rank oder low tier oder was weiß ich wie man das nennt wolf spielen wie viel trainer da kann die eigentlich alles noch mal Raketen und dann bomben genau boom der den gesehen war richtig abgezielt extra klasse king gegen ich kämpfe alter Nein. Was hat? Ich halt einfach ab. Spielt man so Samus? Ich weiß es halt nicht. Oh Sofort tot. Ja, voll broken. Extra klasse ja am Anfang, das ist kein Problem, aber dann Rob sehen schon Charaktere, die wir noch gar nicht gesehen haben. Alter, wenn man hier drauf geht, ähm ja, das ist irgendwie voll schwer. Hallo. Die gar nicht hier erledigt. Alter. Ja, super. Hey. Was denn? Ich kann mich da gar nicht bewegen, Mann. Jetzt kriege ich das natürlich voll leicht. Jetzt war das Ding mal wieder... Boah. Oh. Äh, keine Ahnung, wie Ding noch mal heiß. Boah, der da äh, unten, der kommt gar nicht hoch. Oh, Junge, ich stehe die ganze Zeit da. Du kommst du so face? Ja, genau habe ich mir gedacht. Boom. Oh mein Gott, weil äh, irgendwie sehr blöde konstellation von Gegnern. Map also was. Hat. Äh. Boom. boom hm, oh gut hat von einfach erledigt irgendwie youtube so, Mewtwo, Browser und Glurak. Bowser kommt voll gechillt auf mich zu. Ja, vielleicht nicht direkt in die Menge hier reinrennen. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur in so eine Lava-Level gekämpft hier, ja, ne? Mm, mm, mm. tun eigentlich alle andere Leute hier machen, wenn sie die Spiel hier let's playen? Tun die nur mit einem Charakter rumlaufen? Tun sie irgendwie alle Charaktere hier spielen, so wie ich? Keine Ahnung. Wenn ich ein bisschen langweilig ist, genau, wenn ich irgendwie ein Let's Play von irgendeinem Tales aufspiel gucke, die Leute spielen immer nur den Hauptcharakter statt irgendwie meinen charakter zu wechseln ist bin ich irgendwie tot langweilig diese leute haben mehr videos als ich das müsste mal da ist immer das, das verstehe ich nicht klären wir mal einer hat oh, dunkle musa muss auch diese so blöden oh das nehme ich mal raus so von gewusst ja am anfang hatte ich den kampf nur ein bisschen unter kontrolle ne? So, versuche ich mal jetzt rauszuschmeißen dunkle samus ich bin metall in der samus <lacht> mitten gegen die fresse So. War die Level eigentlich auch oh, im vierten Teil? Mm. Ja, komm her. vor mal Laser. natürlich bist du voll aus reichweite gut ich habe dich noch getroffen gezeichnet Ach, meins ob ich je irgendwie neun erreichen werde so diesmal versuchen wir mal alle dinge einzusammeln da gibt es bestimmt irgendwas wenn ich wirklich alles einsammeln ne? Ich habe nicht alles eingesammelt. Diesen einen habe ich irgendwie verfehlt. Ja, was soll's? Ich wette, es gibt irgendwas. Ach, da kannst du noch von einer Seite rein, oder? Nö. Hä, wie kommst du da oben hin? Ah, ich verstehe. muss irgendwie so rum? Boah, Soll man mal machen. Geschafft. Ich glaube bestimmt irgendwann wenn ich irgendwie eine bestimmte Anzahl an Punkte hab. Oh nee. Kopf Kopfgeld, Kopfgeld jagt durch den Kopf, muss merke ich. Klingt ihre Route. Die mit die läuft gewesen, ist ein bisschen besser als mit donkey so also gefühl. hat schon nein lass mich los was macht er jetzt was hat der ding gerade kleiner gemacht und hier schneller rausfliegt oder was Nee. Alter, angebracht der Vollschaden. Na schon. Na schon, lass mich. Nein. Wer ist wo? Du. Komm schon. aber Oh, wat? Wieso kann ich mein Dings nicht einsetzen? Ein Rettungsmove, was zum Teufel? Komm schon. <lacht> verarschen. ich verarschen irgendwie den gemacht und dann konnte ich nicht direkt meinen rettungsmove machen ich wollte meinen ersten versuch hier schaffen ah, schade geschafft ja, was eine gute Punktzahl, weil nicht 8,1 also das zweite was ich bisher gekommen bin, also auch sakura ist der erste, der hier benannt wird, der Typ, der uns hier die Smash Bros. Spiele bringt. Google den typen einfach mal und dann seht ihr einfach nur wahrscheinlich so ein typen der irgendwie so seine hände wie so ein quadrat irgendwie irgendwie sein erkennungsdingen ist. ich weiß gar nicht was das bedeuten soll er tut immer so nintendo direct streams irgendwie beginnen und dann sagt er ich bin Masashiro sakurai da macht er diese pose sagt einfach nichts und tut einfach fort äh, weiter reden als wäre nichts gewesen stimmt da irgendwas nicht? Bombe. bomb magel Aua. Mm. Oh, schon wieder von so einem Ding getroffen. Ist doch nicht, ey. Na, uh. oh, da war so eine ganz kleine Kugel. Und welchen charakter wir jetzt freischalten ich glaube nicht dass das irgendwie was zu tun hat mit den charakteren die wir irgendwie nehmen im klassischen modus die wir spielen im klassischen modus weil ich auch pokémon trainer bekommen als ich mit donkey Kong gespielt habe also ja ich glaube nicht hat das irgendwas damit zu tun hat aber man weiß ja nie wir die reihe nach Los, außer ich kriege irgendwie einen interessanten Charakter wie Inklinger. Den will ich sofort spielen. Den du komm auf den ich mich am meisten freue. Äh. Ah. Äh. Ich bin schon auch langweilig, jedes Mal diese Crates hier zu sehen, ne? 72 Mal wir uh, machen ah. also vor ich mir mit mir macht das noch bock also jetzt nicht so langweilig hier leute die namen von leuten abzuschießen äh. glückwunsch sag mal, muss Und drei magische Schwestern. Keine Ahnung. Oh, <lacht> Sehr gut. Genau den Charakter, den ich haben wollte. Oh, ja. ich habe mir als heute ein amiibo von dem charakter geholt ehrlich gesagt also irgendwie merkwürdig ist weil ich habe den splatoon amiibo von ihr schon und ja jetzt habe ich sozusagen zwei Inklinge, die auch genau gleich aussehen weil halt eine andere pose haben Hey, jetzt arm nehmen? Boah, ich krieg jetzt auch glaube ich. Aha. Bitte sagt mir, ich tu dich freischalten, ey. Guck mal her. Äh. Jetzt trifft. Äh. Ah, oh, verdammt! jawohl Points for style. Die Enkelin kämpft und mit. Cool. Was welchen Charakter ich mir nächstes Mal spielen werde, wenn wir Klasse spielen. So Gold und schildbremser Die fünf Kämpfer, die super groß geworden sind. Gegner in einen Kampf mit laufenden einwachsenen Gegnern besiegen. Okay, gut, mal zurück. Den Shop wieder hier checken. So, Abgeist, guys, Mil Tank. meter night most broken charakter von super Smash maus Simon Simon Belmont. simon belmonts thema ja. gut habe ich sagen oh, katzen an zu kopfteil er hat er zehn verschiedene Kopfbedeckungen. bedeckungen cool alles klar, dann würde ich sagen ich bin hier und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im Abenteuermodus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Abo, ein Like, ein Kommentar, das wäre super nett. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.